Hallo und Freunde, neues Video. In dem letzten Tutor habe ich euch erklärt, wie man muss ein Gummifisch montiert welches die und Formen auswählt. Heute möchte ich euch zeigen, die verschiedenen gummifisch -Tipp. Die bekannten Formen sind der Schad, der Finesse, Und der Kröb. Wir können sie unterscheiden, indem wir den Schwanz des Köder beobachten. Der bekannteste, der Schad, einfach zu erraten mit seinem Paddelschwanz. Diese Köder sind normalerweise Fischimitationen und machen viele Flanken. Perfekt Ködertyp für einfaches Einrollen und Schleppen. Die Slug oder Finnesköder sind am meisten länger und fein. Mit einem Pintail. Sie sind super für Vertical Angeln oder kleine Zuppen am Grund. Any ideas? Die Gräber der twist köder aber ein curved Feinschwanz. Er funktioniert selbst beim langsamen Amorholen wie ein Propeller und macht viele Vibrationen. Es gibt natürlich verschiedene Modelle und Aktionen. Zum Beispiel mit dem Shabu Curly. Schwimmt in einer eigenen Weise im Gegensatz zu Zandra. Sehr, sehr breit. Diese drei Ködertipps sind komplementar und hängen von der Art des Fischen ab, die sie machen möchten, der Art der Posten und dem Fisch, den sie suchen. Zum Beispiel im Meer, ich nehme immer eine Köder wie die Futterfische anstelle. Wenn die Raubfische Ringe fressen, ich nehme eine Schad, wie der Swatchad, Schadjete, das Big Fighter. Wenn die Raubfische Sandalen fressen, ich nehme der Firehill. In See, bei flarem Wasser, ohne Strömung. Ich nehme einen Gröb mit leichtem Kopf für langsamen Einrollen. Es gibt natürlich andere Ködertypen, wie Kreatur, Wurm, Lizards, Squid, Krau, aber sie sind besondere. Vergessen Sie nicht, dass Angeln immer probiert Neue Stelle, neue Köder, neue Farbe, neue Technik. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also, ich wünsche euch viel Erfolg und Petrial. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.